Hallo und willkommen zurück zu Super Mario Galaxy. Ja, beim letzten Mal haben wir hier weiter gemacht und wir kommen mit großen Schritten hier weiter voran. Und hier in der Spielzeug-Shuttle Galaxy haben wir angefangen beim letzten Mal und sind da auch fast fertig. Und eventuell kommen wir heute sogar schon zum nächsten Bowser-Level. Mario trifft Mario. Ja, die Mission haben wir beim letzten Mal schon probiert. Ähm... Wurde aber dann tatsächlich nichts, weil wir dann eine geheime Mission mit dem Luma, Luma, gemacht haben. Wenn ich mich nicht irre. Die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her, darum kann ich mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her, deshalb entschuldigt es, falls ich mich hier doch vertue. Also nämlich ich jetzt gut ein, zwei Wochen dazwischen. Und... ah ja, ich liebe die Musik hier. Ja, da ist ähm, der Luma, aber hier brauchen wir erstmal äh, alle fünf Splitter. Und ich glaube, hier war ich auch sogar schon fast fertig, ich weiß es gar nicht mehr. Keine Ahnung. Aber das hier ist auf jeden Fall eine coole äh, Mission, das kann ich euch schon mal verraten. Das habe ich euch, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt, aber es ist echt eine coole Mission. Die auch richtig viel Laune macht und geil, meine v ist leer. Mhm. Erkennt es nicht, die Remote ist immer irgendwie immer leer. Ich weiß nicht wieso. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die so oft, so oft leer sein kann. So oft ähm, habe ich jetzt die Wii-Mode nicht in Verwendung. Wobei doch, ja, doch in letzter Zeit schon wieder ein bisschen mehr. Aber egal. Ähm, Denn auch, keine Ahnung, ist verdammt schnell leer. Und da kommen wir auch schon zu Mario. Ja, Mario trifft Mario. Das ist wunderbar. Und hier müssen wir äh, fünf Silbersterne holen. Und wir müssen gucken, dass wir auch gleich zurückkommen. Weil die Plattformen gehen hier jetzt alle weg. Die kennen wir ja schon. Diese Gelben, die drehen sich dann einfach nur. Aber wir müssen jetzt glaube ich auch gleich zurück, darum sollten wir aufpassen und auch nicht auf so viele Plattformen drauf gehen. Also sonst wird das nachher ein bisschen schwer. Aber so viel haben wir jetzt nicht berührt, also es geht eigentlich. So, wir können jetzt hier auch müssen jetzt hier nicht mehr so aufpassen. Ja, kommt, das One-Up nehmen wir noch mit. Weil wir es können, nehmen wir es mit. Wieso denn auch nicht? Und oh, hä, Danke. Und da ist auch schon der erste Stern. Ja, Mario trifft Mario. Jetzt eine sehr sehr nette kleine Begegnung. Ich mag die Idee tatsächlich. Es ist eine coole Mission. Aber ich glaube, man macht hier auch zwei oder drei Missionen mit diesem Mario. Und das ist ein bisschen... Ja... Aber es ist okay. Ich habe ich hab generell eigentlich immer Spaß mit dem Spiel, egal welcher Stern, von daher ist es eigentlich egal. Auch wenn sich einige Missionen doppeln. Ist das okay. So. Boing -Oi, nein, Boing, Boing in der Süßigkeitenstraße. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt, keine Ahnung was das sein soll. Ah ja, ich erinnere mich. Uh, das, das wird schwer werden. Da werden wir einen kleinen Bosskampf haben. Mit der... Wow, der Zug fährt auch immer schneller, oder? So, fahren macht Spaß. Ja, aber pass auf, Captain Todd, damit, damit du dich nicht verletzt. Rückwärtsfahren muss, man auch, muss auch geübt sein. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr coole Ideen hier in der Galaxie. Ich mag diesen äh, Sprungfilz tatsächlich sehr gerne. Hier ist eines von diesen Boing Boing Dingern. Ja. Ich weiß gar nicht wie, wie es heißt. Keine Ahnung auf jeden Fall äh, hier mit der Schraube. Das ist eigentlich eine sehr sehr coole... Ja. Oh verdammt. Ah, okay ist gut gegangen. Eine, ein sehr sehr cooles Power Up. Ich mag das verdammt gerne das Power Up. Ich finde es schade dass es nicht... Ach du Scheiße. Ich, ich bin... tot oder? Nein! Ja, man kann leider auch nicht aus dem Item raus. Wenn man erst einmal getroffen wird, verliert man das Item. Und naja. Das ist ein bisschen kacke. Hier kriegt man relativ viele, ähm. Relativ viele, ähm. Ja, Sternteile. In dieser Galaxie. Kann man auch sehr gut geworden zum Farmen. Als ob. Oh mein Gott. Ja, okay. Wie, wie habe ich das denn geschafft? Ich, ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen glücklich. Alter, wie viele Sternteile hier runterfallen? aber auch gut. Oh. Verdammt. Da hätte man jetzt ordentlich Sternteile abfarmen können, aber naja. War wohl nichts. War wohl leider nichts. Bitte nicht genau in die Lücke. Oh mein Gott, das war so eng gerade. Der ist Sowas von beinahe schief gegangen ja, und hier haben wir einen netten Kuchen. Ich weiß nicht, was von Kuchen das ist ein orangen Kuchen. Keine Ahnung, sie auf jeden Fall sehr, sehr äh, lecker aus. Ich meine, wir haben hier auch ganz viele Gabeln Also, anscheinend hat hier jemand Bock, dass das essen. und die Musik ändert sich. Auf einmal ist ja ein bisschen Eis. Okay. Ich komme jetzt überraschend. Oh! Ein Vanilleeis, ja. Und ist das, hier, ist das hier Eis am Stiel? Ist das Eis am Stiel? Es sieht, sieht so aus. Boah, ich werde definitiv bis zum nächsten Mal ähm, mal neue Batterien holen. Beziehungsweise neue Batterien reinmachen. So, ich will da hoch. Ich bin mir sicher, da gibt es irgendwas Cooles. Bestimmt ein One-Up. Hier gibt es nichts. Okay, ich habe eigentlich gehofft, dass es irgendwie ein Cooles One-Up gibt. Oder ist hier vielleicht ein One-Up drin? Nee, nicht wirklich. Hier sind nur Sternteile drin. So, und rüber. Oh, bitte nicht sterben. Oh mein Gott. Das war knapp. Oh scheiße. Das ist eine verdammt beschissene Stelle, wo ich ehrlich gesagt immer nur durchspringe, weil ich keine Ahnung habe, wie ich die lösen soll. Und irgendwie muss man es überleben. Ich, ich finde die Stelle absolut kacke. Das hätte mich beinahe gekillt. Oh mein Gott, Hilfe. Ah! Hilfe. Lass mich bitte am Leben. Nein, nein, nein. Hm, warte. Oh, man, man kann noch mal aussteigen. Ich wusste nicht, dass das geht. Weil, das muss ich ja nutzen, weil ich... Naja, mit einem Leben das ist das nicht so toll. Oh mein Gott, das, das war glücklich. Ähm... Äh, ja, keine Ahnung. Ich, ich will lieber einfach schnell sicher rüber, bevor ich sterbe. Ja, 149 Sternteile haben wir hier geholt. Und hier sind wir auf dem... Kuchen. Dass die Röhre habe ich tatsächlich noch nie betreten. Davon bin ich überzeugt. Aber jetzt tue ich es mal. Was für ein Musiksoundtrack haben wir? Uh, Underground. Ja, jetzt nicht so schwer. Ein One-Up gibt es dafür. Dankeschön. Und 69 Leben haben wir inzwischen. Das ist einiges. Wie gesagt. Normalerweise wird das immer resettet, ähm, wenn man die Konsole neu startet, aber da, da ich ja hier auf dem Emulator spiele, kann ich das umgehen. Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen sinnvoller, wenn die Leben nicht speichert bleibe bleiben, weil sonst fühlt es sich ehrlich gesagt ein bisschen unnötig an, die zu sammeln. Bin ich ehrlich. Da bin ich irgendwie ehrlich. Ich finde das irgendwie ein bisschen unnötig dann. Die dann überhaupt zu sammeln. Ähm. Ach so, ja, man muss hier äh, die Kerzen ausblasen. Und irgendjemand wird fünf, äh, alt, fünf Jahre alt. Wer denn hier? Bowser? Oder irgendein, irgendein Kind, was hier seine ganzen Spielzeuge kriegt? Ich meine, Irgendwo muss es ja dafür geben, dass es hier so viel Spielzeug ist. Und hier sind ganz viele Sternteile wieder. Ich weiß gar nicht, hatten wir diesen Boss schon mal? Ich glaube schon, aber irgendwie in einer anderen Form mal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Äh, sorry. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht stimmt das auch nicht, was ich gerade äh, denke. So, was wir machen müssen, ist relativ einfach. Wir müssen hier ähm, mit der Sprungfeder da rüberspringen. Und ähm, auf ihn drauf springen. Und dann eine wunderbare stampfattacke machen, glaube ich sogar. Oh mein Gott, Hilfe. Und Bam. Was ich jetzt sagt eine ganz coole Idee finde. Ist aber nicht ganz so einfach. Weil jetzt geht er richtig ab. Oh mein Gott, Hilfe. Bitte lass mich rauf. Oh ja, mhm. Egal. Ich habe zwar einen Elektroschock abbekommen, aber ich konnte auf ihn drauf springen. Ja, es hat nicht ganz so gut funktioniert, wie du es geplant hattest. Uh, über ihm ist sogar auch noch ein, ähm, One-Up-Pilz, aber das Problem ist, da komme ich jetzt nicht mehr ran, weil ich sonst in den Stern springen würde. Schade. Ja, den sechs Leben wollte ich haben. Ich wollte ihn einfach haben. Aber her ja, mit dem Stern. Das ist ein cooler Stern, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich, ich mag, ich mag ihn. Ich glaube, jetzt sind wir auch fertig und können, glaube ich, sogar zum Boss gehen. Und ich hoffe, ich werde nicht noch etwas dran erinnert. Das ist, glaube ich, schon zum dritten Mal hier in diesem Part. Keine Ahnung. Wäre ganz cool, wenn das auch mal irgendwann aufhören würde. So. Mmh. Ja. Müssen wir zum Bause gehen. Mit 45, Sternen kommen wir hin. 81 haben wir keine Sorge. Und es ist die Kreaturenfabrik. Uff, das hört sich ja schon abenteuerlich an und bedrohlich zugleich. Otakönig auf dem Lavaplaneten. Ah ja, ich kenne die Mission. Aber hatten wir nicht mal so einen ähnlichen, hatten wir den nicht schon mal oder ist der, gibt es den in Mario Galaxy 2? Ich, ich kann es echt nicht sagen Leute, es tut mir wirklich leid, ich, kenn, ich, kenn die, ich kann die Spiele nicht so gut voneinander unterscheiden. Oh mein Gott, die Musik, die ist einfach wunderbar und ich, ich liebe diese Bowser Level. Die haben einfach so eine coole Atmosphäre. Ich weiß nicht wieso. So, was wir machen müssen ist relativ offensichtlich. Wir haben hier wieder unsere allseits geliebten Kugelwilly. Und wir müssen die hier rüberbringen, damit die uns den Weg hier frei hauen. War kein Problem und weiter geht's. Alter, eine, eine riesige Sonne riesiger Lavaplanet auf dem wir drauf zuspringen Ah, das ist cool so die Gegner können wir ganz einfach besiegen einfach die ähm, ja Kokoslüsse zurückschleudern auf sie kennen wir schon kein problem oder äh, sind wir auch schon direkt beim Boss okay so kurz habe ich das jetzt nicht erinnert. Und das Junior. Ha, wenn ich dir noch mehr große Sterne belaste, wird mein Papa fürchterlich mit mir schimpfen. Da bleibt bloß eins: meine ultimative Waffe. Auf geht's, Otterkönig oder Oterkönig. Keine Ahnung. Und ich glaube, es ist klar, woran euch das vielleicht erinnert. Also, mich erinnert es ein bisschen an. Ähm, es ist einerseits natürlich ein Oktopus anderseits an ein Rock aus der Zelda-Serie. So und der pariert immer schön die Angriffe. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob wir diesen Boss schon mal hatten in dem Spiel. Ich bin mir nicht ganz sicher, sowas in der ähnlichen Form. Aber ich weiß auch nicht, ob es jetzt in, ob es jetzt in Teil 1 war oder Teil 2. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß es nicht so genau. Und einfach ausweichen, was gar nicht so einfach ist, weil die Plattformen hier alle immer schön äh, in der Lava versinken, je länger wir drauf stehen bleiben. Und wir haben auch immer mehr Gegner hier. Und bam! Oh mein Gott, das war eng. Aber er hat natürlich keine Chance gegen uns und da ist schon der große Stern. Oh, falsche Richtung. Ich komme zu dir! Da. Oh! Da, da, da. Hm, hm, hm. Ah, die Musik ist wunderbar. Ich finde es schade, dass es aber keine äh, Coopers Road Theme aus Mario 64 gab, weil ja, es gibt leider zu wenige Level, wo die Musik spielt und ich finde die halt so geil. Die könnte ich mir halt immer geben, weil die einfach eine geile Mucke macht, eine geile Atmosphäre. Aber naja. Und unser Stern, ja, Sternwarte wächst weiter. Und jetzt können wir in die oberste Kuppel hinein. Ganz, ganz oben auf der Sternwarte. Und nach Sterne haben wir inzwischen. Ja, und wir haben vier neue Galaxien auf Anhieb entdeckt, weil wir schon so viele Sterne haben. Ja, bald geht es zum Finale. Wir können nicht mehr viel machen, tatsächlich. Wir können ehrlich nicht mehr viel machen. Wir sehen hier, es gibt auch gerade keinen Stern, den wir machen könnten. Also ja, ist einiges zu tun. Ähm, ich würde sagen, gehen wir einfach mal zur obersten Kuppel. Ich weiß nicht, ob wir noch Zeit haben für einen Stern, aber... Vielleicht schauen wir uns einfach mal die oberste Kuppel noch an. Ja, komm, das können wir eigentlich machen. Ja, und definitiv werde ich mich um die Batterien kümmern. Äh, sorry, es tut mir echt leid. Äh, ja, das schauen wir uns jetzt gleich an. Machen wir gleich mal. So, und zwar hier hinten ist der Teleporter nach da oben. Ganz, ganz einfach. Da sind wir direkt bei Luigi und Co. Bei, bei Captain Toad. Ja, jetzt haben wir eigentlich das gesamte Raumschiff freigeschaltet. Und ich würde sagen, aber wir gehen mal kurz in dieses kleine Häuschen hier rein. Was hast du uns zu sagen? Das Kinderzimmer ist hier. Aha, und was erwartet uns hier? Uh, das ist ja kennen wir doch das ist das der planet den wir mehr oder weniger aus dem äh, tutorial kennen nur dass er glaube ich ein bisschen kleiner ist ja oh hey das ist rosalina was machst du denn hier dieser stern ruft viele erinnerungen wach ich habe mich sehr gefreut, ihn mit dem Luma zu besuchen. Wir kommen nämlich bloß einmal in 100 Jahren hier vorbei. Der Luma, der mit dir reist, wird auch bald wachsen und ein Stern werden. Manche werden Planeten, andere werden Sonnen und manche werden Powersterne. Ich reise mit ihnen, während sie nach einem Ort suchen, an dem sie wiedergeboren werden können. Aber wer konnte schon ahnen, dass so das etwas passieren würde? Hm, scheint es scheint so, als dass Mama dir vertraut. Tja, wie schaut es hiermit aus? Wenn du die 100 Liter Münzen hier alle einsam bist, werde ich auch dich anerkennen. Das ist ein roter Stern. In ihm wohnt die, unsere Kraft inne. Wenn du in der Luft einen Dreher ausführst, kannst du durch den Himmel fliegen. Durch Drücken von A äh, bestimmst du die Richtung, äh, in die du fliegen willst. Okay. Machen wir mal... Ähm, das war jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber okay, machen wir das doch, weil warum nicht... Das liegt ja Mario Spring hoch und hebt mit einer Drehattacke ab. Und wir haben hier eine richtig krasse Adventure-Musik. Ja, und jetzt dürfen wir 100 lila Münzen sammeln. Erinnert ein bisschen an die 100 Münzen aus den anderen 3D-Mario-Ablegern. Nur dass man hier halt unbedingt diese Münzen sammeln muss und nicht die generell 100 Münzen. Ja, ich mach das jetzt noch schnell. War jetzt eigentlich nicht mein Plan, aber ist ist, ist egal, machen wir. So, probieren wir mal. Probieren wir mal wieder hochzukommen. Ich glaube, das ist sogar ein Power-Up, was auf Zeit begrenzt ist, kann das sein. Ich weiß nicht, ja doch, ist Zeit begrenzt. Man hört die Musik immer schneller. Ablaufen. Ja. Und da ist es auch schon vorbei. Okay. Schnappen wir uns noch die weiteren Münzen. 40 haben wir schon. So groß ist der Planet jetzt auch nicht. Also es geht schnell. Und die Musik ist so wunderschön angenehm. Das ist echt unglaublich. Ich, ich, ich liebe Mario Galaxy auch echt wegen seinem Soundtrack. Es ist zum einen extrem bombastisch. Es ist extrem, ja... Action geladen, macht richtig richtig Laune, diese Welten, diese Weiten der Galaxie zu erkunden. Aber gleichzeitig ist es auch so schön, ja, emotional, melancholisch, so als ob man, wenn man, wenn man in, ähm, wenn man in die Weiten des Alls schaut, in die Weiten des Himmels, Nachthimmels schaut und sich vorstellt, was könnte da alles draußen sein diesen Weiten. Sorry. Und ja, das ist echt ein wunderbarer Soundtrack. Generell ein... Also, ich, ich kenne wenige Spiele, die so einen guten Soundtrack haben. Ich, ich weiß nicht, ob Malgaze den besten Soundtrack hat, aber... Es ist auf jeden Fall irgendwie... Der, der passt einfach perfekt. Und da haben wir auch schon alle 100 Lila Münzen. Und wir kriegen... Nachdem wir auch grüne Sterne bekommen haben, jetzt einen roten Stern. Das ist, glaube ich, auch der einzige im Spiel, der rot ist. Ja, und. Ja, die Batterie macht sich nochmal deutlich. Gefühlt alle fünf Minuten. Lila Münzen des Sterntors. Ja, und die Galaxie haben wir auch komplett. Und ein Gummeluma ist erschienen. Wunder, wunderbar. Ja, aber das war's für diesen Part von Super Mario Galaxy. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann oben in der obersten Kuppel an. Im Loft, wie wir schon auch, äh, hier sehen können. Das ist der Loft. Und ich glaube wir haben es auch schon mal gesagt bekommen. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen, über einen netten Kommentar und ja, wenn ihr es noch nicht getan habt, natürlich auch ein Abo, damit ihr nichts mehr von Super Mario Galaxy verpasst. Und ich wünsche euch einen wunderbaren restlichen Tag, Abend oder was auch immer gerade für eine Uhrzeit bei euch ist. Bis denn! Äh